Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video und heute sprechen wir über ein spannendes Thema und zwar über die Retouren bei Amazon FBA und alles was es dazu zu wissen gibt. Also letztendlich ist es ja so, wenn wir am Amazon FBA Programm teilnehmen, dass natürlich Amazon für uns die Ware zum Kunden rausschickt, ohne dass wir eine eigene Logistik haben. Und dann ist es natürlich auch mal so, dass in ein paar Prozent der Fällen die Kunden auch die Ware zurückschicken und dann fragt man sich, okay, was passiert mit der Ware? Und letztendlich ist es ganz, ganz simpel. Die Ware wird erstmal ganz normal zu Amazon zurückgeschickt. Das heißt, die Ware wird nicht jetzt zu dir nach Hause geschickt und du kriegst irgendwann ähm, tonnenweise Produkte nach Hause geschickt über den Zeitraum, sondern die Ware wird ganz normal zu Amazon geschickt. Das kommt auch nicht häufig vor, ist im unteren einstelligen Prozentbereich, je nachdem was für ein Produkt, zwischen 1 bis 2, 3 Prozent. Und ähm, dann wird die Ware einfach zu Amazon zurückgeschickt und geht erstmal wieder ins Amazon-Lager. Und letztendlich hat der Kunde dann ähm, natürlich ganz kurz bevor das Ganze in das Amazon Lager geschickt wird, auch einen Grund angegeben, wieso das Produkt dann letztendlich, wieso er das Produkt zurückschicken möchte und wenn es der Fall ist, dass das Produkt als defekt markiert worden ist, dann zahlt der Kunde letztendlich da auch keine, ähm, keine Versandgebühren zurück. Normalerweise übernimmt der Kunde auch da die Versandgebühren zum Amazon Lager. Also letztendlich, wenn die Ware dann beim Amazon Lager ankommt, wird einfach geschaut, ob der Artikel defekt ist, also nicht mehr in den Verkauf gelangen kann oder ob er minimal aufbereitet werden kann. Dann wieder ganz normal verkauft werden kann. Und ähm, wenn er wieder verkauft wird, ist es äh, ganz normal einfach so, dass sich dein Lagerabstand wieder um diesen einen Posten erhöht. Damit hast du nichts zu tun, da wirst du auch keine Bestätigung bekommen oder irgendwas, sondern ähm, das wird eigentlich alles ähm, ohne dein Zutun geschehen. Da musst du wirklich gar nicht dich drum kümmern. Wenn der Artikel aber defekt ist oder Amazon letztendlich einfach nur den als defekt einstuft oder auch ein Kunde gesagt hat, hey, der Artikel ist defekt, damit er keine Rücksendegebühren zahlen muss, dann wird er letztendlich ähm, mit einem Retourenlabel beklebt und dann wird letztendlich ähm, das ganze abgeschoben und in dem punkt kannst du dann aus zwei möglichkeiten auswählen auf der einen seite wählst du dann aus dass die artikel verschrottet werden sollen oder du wählst aus dass die artikel zu dir oder zu einer angegebenen adresse geschickt werden sollen und was ich dir hier empfehlen würde, ist, dass du den Artikel auf jeden Fall zu einer von dir angegebenen Adresse schicken lässt und das Ganze nicht verschrotten lässt. Und das wird relativ schnell dir auch auffallen, dass super oft Produkte einfach wieder zurückgeschickt werden mit einem Retourenlabel, die aber eigentlich gar keine Retourenware sein müssten. Die sind nicht defekt, da ist nichts mit los, vielleicht ist die Verpackung ein bisschen, ein bisschen eingedellt, was aber eigentlich überhaupt kein Problem darstellen sollte, weil die Artikel teilweise auch so aus China kommen und ganz normal an den Endkunden verkauft werden. Und hier kannst du entweder aussuchen, wenn das Ganze noch im kleineren Rahmen, bei dir ist, dass du die Ware sozusagen zu dir nach Hause schickst oder ähm, wenn du vielleicht mit mehreren Leuten FBA machst oder jemanden kennst, der vielleicht ein bisschen mehr ähm, Platz hast, die Ware auch zu jemandem schicken lässt, wo du die ganze Zeit einfach die Ware einfach ähm, mehr unterbringen kannst. Und das beste Beispiel ist ähm, zum Beispiel bei mir selber. Ähm, wir haben natürlich auch ein eigenes Lager, wo die ganzen Retouren hingehen und ähm, ab und zu haben wir dann natürlich auch einen Lagermitarbeiter, der einfach mal darüber geht und die Retouren wieder alle aufwertet und letztens haben wir mal eine Auswertung gemacht und da sind über 30.000 Euro letztendlich angefangen Fallen, die einfach nur an, äh, an Retouren entstanden sind innerhalb von relativ kurzer Zeit eigentlich. Und natürlich hängt das auch abhängig davon, wie groß das Volumen ist, was man verkauft. Aber auch das hier wären einfach 30.000 Euro gewesen, die wir sozusagen letztendlich im ähm, Jahr verschrottet hätten, wenn das Ganze nicht, ähm, wenn das Ganze nicht so aufgefallen wäre. Natürlich sind das diese 30.000 Euro auch nur die Produkte, bei denen der Mitarbeiter letztendlich gesagt hat: Okay, hey, die könnte man wieder verwenden. Und in dem Fall, wenn du sagst, hey, okay, diese Ware kannst du wiederverwenden, dann kannst du die Reture nicht einfach wieder zu Amazon schicken, weil dort ein Label drauf ist, sondern in dem Fall musst du letztendlich ähm, ja, neue Verpackungen dazu, dafür besorgen und dann das Ganze einmal umpacken. Das ist mit ein bisschen Arbeit verbunden oder mit ein paar Kosten, wenn du das nicht selber machen möchtest. Und da hast du aber natürlich trotzdem, wie du siehst, von dem vom Aufwand her ein bisschen Aufwand mit, aber es lohnt sich definitiv. Deswegen hier auf jeden Fall das Ganze ähm, nicht, nicht verschrotten lassen und zu einem Ort deiner Wahl schicken. Und letztendlich äh, ist es auch da so, dass du natürlich ein paar Versandkosten zahlst, wenn du die Ware vom Amazon-Lager einmal gebündelt, vielleicht einmal im Monat, zu dir nach Hause schicken lassen, äh, lassen möchtest. Und du kannst es auch nicht selber entscheiden, ob die Ware wiederverkauft würde in, in erster Linie oder nicht. Das heißt, du kannst die Ware oder kannst nicht entscheiden, dass der Kunde alle Retouren direkt zu dir nach Hause schickt, sondern ähm, das muss auf jeden Fall immer über den Weg von Amazon gehen, dass der Kunde auch natürlich sein sein Geld zurückbekommt etc etc und das eigentlich soweit dazu. Das heißt, jetzt ist dir hoffentlich klar, wie das ganze Retourenmanagement bei Amazon abläuft, was da die internen Systeme sind und welche Auswahlmöglichkeit du treffen solltest, wenn es darum geht, Ware verschrotten oder Ware letztendlich wieder verwenden und dann neu aufbereiten. Und ich hoffe, das äh, das Video hat dir da ein bisschen die Augen geöffnet und ich hoffe, das Video spart dir viele viele viele tausend Euro und ähm, wenn dir das ganze Video gefallen hat, dann lass doch einfach mal einen Daumen nach oben da und abonniere den Kanal. Und falls du dich für das Thema Amazon FBA auch interessierst, in dem Sinne, dass du sagst, hey, du bist vielleicht ein aktiver Verkäufer, aber noch nicht ganz da an dem Punkt, wo du eigentlich sein möchtest oder du weißt nicht, wo du richtig anfangen sollst, dann kannst du dich natürlich gerne einmal bei uns melden. Einfach auf den Link in der Videobeschreibung klicken und dann ja, können wir einen Termin ausmachen für ein kostenloses Erstgespräch wo wir einfach schauen können, okay, was ist der beste Weg für dich, welcher Weg bringt dich am besten zu deinen individuellen Zielen. Und das war es eigentlich auch schon mit dem Video hier. Ich würde sagen, ich wünsche dir einen fantastischen Tag und bis dann, mach's gut. Ciao, ciao.